Und jetzt der Wochendurchblick mit Florian Streibel. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zum ersten Wochendurchblick im neuen Jahr. Wenn ihr regelmäßig auf unseren Social Media Kanälen unterwegs seid, dann wisst ihr, wir Freien Wähler im Landtag wollen Erbschafts- und Schenkungssteuer abschaffen. Das hat Gründe, denn egal ob Großstadt oder im ländlichen Raum, viele Vermieter können sich diese hohe Steuerabgabe nicht mehr leisten im Erbfall sind sie entweder gezwungen, Mieten drastisch zu erhöhen, oder müssen ihre Häuser Hals über Kopf an Investoren verkaufen, an Leute, die nicht sozial vermieten, sondern allein auf hohe Rendite abzielen. Und so werden immer mehr Betroffene zu Wohnungsspekulanten widerwillen. Deshalb fordern wir freien Wähler die Abschaffung der Erbschafts- und Schenkungssteuer, denn diese Steuern tragen zur Verschärfung der Wohnungsnot bei. Außerdem greifen Sie tief in die Vermögenssubstanz von Arbeitnehmern und Mittelstand ein. Wir Freien Wähler wollen die Menschen vor diesem steuerpolitischen Wahnsinn schützen. Wir machen Bund und Ländern weiter Druck und haben eine große Informationsoffensive gestartet. Unter dem Motto Rote Karte für die Erbschaftssteuer habe ich diese Woche nach Mund am Tegernsee eingeladen. Dort haben mir viele von ihren Problemen berichtet. Nicht, weil sie reich sind, sondern weil sie fürchten, im Erbfall eine Immobilie verkaufen zu müssen, die jahrhundertelang im Familienbesitz war. Doch das schert die Länder und Ministerpräsidenten nicht. Keiner von ihnen hat sich bisher für die ersatzlose Abschaffung dieser unsozialen Steuer ausgesprochen. Deshalb brauche ich eure Unterstützung. Bitte sagt allen Menschen in eurem Umfeld, dass wir Freien Wähler im Landtag